Okay. Äh, weg hier. Äh, lass mich in Ruhe, ich habe nichts getan. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Wie vor, letztes Mal schon angekündigt, verfolgen wir heute den Frachter, der hier im Wasser als unterwegs ist in der Nähe vom Haber. Wir waren ja hier zuletzt am Haber und hier geht's jetzt direkt weiter. Der Frachter nähert sich und wir gehen auf die Jagd nach ihm. Lohnt sich jetzt auch nicht. Steht mein Auto bereit, da liegt schon wieder ein Nackt darum. Die ekligen nackten. So, oh, oh, oh, oh, oh, Da kommt kein Schiff. Zwei Kisten drauf. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Oh, das ist das so schnell. Kann ich bestimmt nicht hinterher schwimmen. Äh, da hinten. Okay. Ähm, Plan wir gehen bis davor. Hoffen, dass es dann näher ans Ufer rankommt vielleicht. Vielleicht hält es auch hier irgendwo. Man weiß es nicht. Und dann schauen wir mal, ob da irgendwas gibt. Locked Crate. Klingt doch mal ganz interessant. scheint schneller als ich zu sein. Ich hätte das Auto nehmen sollen. Ich war schon so nah dran. Ja, vielleicht besser gewesen. Oh, ein Riesenschiff. Das Boot kann ich bestimmt nicht ins Wasser lassen. Ah, oh, es hat sogar einen Motor. Oh. Push. Push. Push. Fuel-Tank. hier. Komm, komm, komm. Stress, stress. Da unten ist der Fuel-Tank. Komm, komm, komm, komm. Lass mich dran. Lass mich dran. Lass mich dran. Auf, auf, Gas geben. Ah. Komm, wir probieren das jetzt. Ich habe ja zum Glück genug Benzin dabei für dieses Abenteuer. Ja, komm, das kriegen wir schon hin. Ist viel langsamer unterwegs wie ich. Okay. Was ist jetzt los? Was ist jetzt passiert? Oh, nice. Oh, nicht! Nein! <lacht> Nein! fährt mein Boot mit meinem ganzen Benzin hin. Ach oh Gott. Das ist für eine Quälerei hier. Hier hängt es da vorne irgendwo an der Wand? Aber wahrscheinlich eher nicht. Kann der das Boot überhaupt ohne mich weiterfahren? Geht doch gar nicht. hätte doch sofort stoppen müssen. Na, aber da liegt irgendwas. Was ist das vielleicht? Ist da hochgerauscht? Da links ist was. Ist das mein Boot? Oder ist das irgendein Container? Weiß es nicht. Ich sehe jetzt unter Wasser. Ach, das könnte mein Boot sein. Ja, das ist mein Boot. Oh Mann. Ja, was... was machen wir? Fahren wir weiter hinterher, oder... Oder geben wir auf? Ding am Kreis, die Ja... Okay... Und... so... Oh, eine Insel. Eine Müllinsel. Coolen Hosen. Also ein nicht unbedingt. Das hätte ich in meinem Boot zusammengeklöppelt. Ui, ui, ui bin ich ja schon fast wieder bei meinem Home. In meiner Hometown. Gibt es noch mehr Mittelinseln? Okay, irgendwelche Boote. Okay. Also jetzt. Plan. hinterher. Immer in diese Richtung und Vollgas. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Du keine 10 Gigabyte RAM. Du hast keine 10 Gigabyte RAM oder wird es nur falsch angezeigt? Okay, das ist natürlich bitter. <lacht> Was steht denn in den Mindestanforderungen vom Spiel? Auf Steam. dran Okay, los. Und wieder zurück. Das Boot. Motor starten und weiter geht's. Ah, vom Server, okay, das ist ja doof. Gut, wenn nicht können wir uns auch zusammen mal einen anderen Server suchen, dann finden wir zusammen auf einem anderen, der keine 10 GB braucht. Jetzt auch kein Problem. Mir wäre es nur wichtig, dass ein PvE-Server ist und kein PvP. Ach so, hm. Das ist natürlich nichts. Dann entweder mehr Ram kaufen oder das Spiel zurückgeben. Könnten die doch bei Steam direkt prüfen, ob du das hast oder nicht. Ich werde dann mein Boot vielleicht auch hier irgendwo parken. Oh oh, oh, nein, nein, nein. Was steigen? Ups, schops, ups. Also der Büroinsel. Sieht fast so aus. bin mal gespannt, ob ich so weit überhaupt fahren kann oder ob ich dann sterb, wenn ich hier außerhalb der Feldbegrenzung komme. Na egal, Gas geben wir. Ich glaube, da muss man Support anschreiben, irgendwie auf Steam. Ja, oh, ich sehe das Schiff am Horizont. Okay, also hier aus dem Gebiet rausfahren kann ich schon mal. Mein Benzin hält so lang. Und dann muss ich ja noch auf das fahrende Schiff irgendwie springen. Aber hoffentlich sind da keine fiesen NPCs, die mich wegmeucheln. Wäre halt auch noch krass. die Ölbohrinsel wäre eben auch noch ein ziel wo man hin könnte so come back please Puh, nein. sehr gut okay, ist schon mal einer gefahren wie es aussieht oh, da oben das schiff sieht auch cool aus ob man damit dann abhauen kann cut new to see if works geil Oh, es schießt auf mich. wo oh, schießt auf mich. Der schießt auf mich. Okay. Äh, weg hier. Äh, hey, lass mich in Ruhe. Ich habe nichts getan. Okay. Keine gute Idee. Äh. Kann man es hier noch probieren, aber wenn hier auch eine Cargo-Box ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier auch gleich auch auf mich geschossen wird, auch wohl sehr groß. Schaut mal kurz den Motor aus, äh, Verbandszeug, sehr gut, <lacht> mehr oder weniger sehr gut, aber 8 GB ist wirklich wenig, da könnte vielleicht das Gepixel auch herkommen. Die sehen nicht sehr freundlich aus. Die sehen sogar stark bewaffnet aus. Okay. Uiuiui. Ui, ui. Ganze Weite Weg wieder zurück. Damit hatte die Jagd ein Ende. Jetzt steht mein Auto hier, sehr gut. Das heißt, ich sollte eigentlich hierhin zurück. Top. <lacht> Bis dann, mach's gut. Und später noch in Rocket League Bis komme ich auch noch dazu. Ja, es soll hier wohl. Hier wohl irgendwas. Im Taxi habe ich auch hab was schon gelesen. Äh, um More commands. Hm. And nix. So. Okay, also Boot ist ganz schlechte Idee. Ab dann Cabins war schon mal. Jetzt hier ein bisschen. bisschen in die Richtung. Genau, und die weite reise auf mich nehmen. Ich hoffe mein Sprit reicht so lang. Und ich finde diese blöde Box hier nochmal. mal. Ah ja, reicht locker. Easy reicht es. Korrigieren. Und jetzt geben wir erstmal eine halbe Stunde Gas. Und ins Auto ab und dann Outpost, noch ein Harbour Mining Outpost dann gehen wir hier mal zur Gas Station Aber Die wird da nicht sein, aber dann können wir noch hier zum Junkyard ein bisschen gehen Uiuiui, ui, ui. was ein langer Weg. Don't trust in Rust. Jetzt hier nach links korrigieren. Können ja, wir vielleicht mal auf einer von diesen Müllschiffinsel-Dinger anhalten. Flyhack, die haben wir mit am Flyhack. Ständig versucht es irgendeiner hier mit dem Flyhack. Das Lighthouse ist glaube ich auch. Nicht wirklich lohne die Adresse. Den Schrott können wir auch nicht gebrauchen. Nicht umkippen, nicht umkippen. Ja, okay, ähm Ja, die Richtung sieht gut aus. Sehr gut, die Richtung. Ich glaube, ich gehe hier an Land einfach mal das hier an und laufe den restlichen Weg, finde ich vielleicht noch mehr Zeug. Wir schauen mal. Ja, laufen wir dann hier. Ja, wenn die Straße einfach hier gegangen wäre, wäre viel kürzer. Aber naja. Das ist doch eine doofe Kiste. Kommt vom Kurs ab. So. Gleich sind wir wieder da. Bald hat sein Ende. Also dieses Schiff werden wir so schnell nicht wieder verfolgen. So krass, wie die hier auf mich geballert haben. Sunrise Sun, den kennen wir doch. Der uns die Waffe geschenkt. gibt das Boot, okay. muss mal dringend gucken, dass ich hier irgendwie bessere Ausrüstung kriege, die mehr aushält. Ja, ich denke das ist nur mit Crafting möglich. Oder eben das Looten von solchen dicken Gegnertypen da. Die haben bestimmt auch gute Ausrüstung gehabt. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich erstmal gute Waffen. Hätte ich da ein bisschen was weg können, schon von beidem und den Rest dann so erledigen. Okay. So, packen wir dem hier mal ein Boot vor die Haustür. Ja, raus damit. Ein dütte, dütte, Ein kleiner helikopter dütte, dütte, dütte, dütte, dütte, eine Antwort. Vielleicht bin ich auch zu leise, ich weiß es nicht. So, soll ich vielleicht doch am Lighthouse vorbeischauen? Wenn ich eh schon hier bin. Wenn ich eh schon hier bin. Was ist denn das? Das sieht ja interessant aus. Felschirm. Kann ich gleich nicht abbauen. Was bist du? Wer, oder was bist du? Hm. Seltsam. Sehr seltsames Gebilde. Irgendwie hochjumpen. hier so also die steile Wand mit der Spitze festkrallen. ich auch nicht erwartet. Wäre ja, aber witzig gewesen. Ups, ups. Ja, nix wird hier angespült an Land. Da ballert einer. Das war aber ein großes Kaliber. Klang nach sniper -Gewehr. gewesen, wenn es jetzt hier irgendwo so eine Höhle gäbe, in die ich rein creepen kann. Warum nicht? Warum auch nicht? Was soll der Geiz Cappy wegpacken? Zudfuhr brauchen wir auch. Jetzt mal gucken, welche jetzt besser ist. 30. 30 sind genau die gleichen, die andere. Nur einen anderen Skin. Okay. Können irgendwo hoch? Hallo, ist jemand zuhause? Ja, schläft er. Da schläft er. Hilft noch einer? Schlafen nicht mal überall die Typen. Doch, ja was. Hier. Das holen wir uns. oder ein Baumstumpf. Das ist eine Falle, deine Falle. Steckt einer Falle fest. So kuschelt der Typ mit dem Tier. Den armen Kerl gefressen. Das geht doch nicht. So, dann schauen wir mal. Ah, ist das der Leuchtturm? Ja, schwer danach aus. Aber ah, wenn da NPC-Dinger sind, dann Okay, Scope gibt's da. Für was? Tech Trash, Zoom Scope, Watchtower, Weapon Flashlight, Computer, Night Vision. Nö, klingt nicht interessant und dann wird es ja auch sonst nichts geben. Wir nehmen ein bisschen Treibholz mit. Das ist immer gut. Da kriegt man gut Holz raus. Richtung Haber wieder. Zurück zum Auto und auf zur nächsten Lootstation. Vielleicht haben wir irgendwo noch ein bisschen mehr Glück. Schöne Kürbisse werden mitgenommen. Ja, ein paar Kürbisse anbauen daheim. Ich habe ja auch samen schon. Wieder wieder nackter. Pferd. Da steht der Pferd. Ich glaube, ich dem jetzt sein Essen. Finde ich jetzt nicht so nett von mir. Ah, die Samen das sollten wir vielleicht auch noch mitnehmen. Sehr. Gut, gut. Dann können wir hier ein bisschen Farming aufbauen. Wird mich ja echt interessieren, ob man hier reinkommt. Irgendwie. So Leute, was für eine Jagd. Wir ja, den Frachter haben wir gekriegt. Aber <lacht> war eine aussichtslose Lage. Da haben wir uns auch die Bohrinsel angeguckt. Und ja, als nächstes werden wir auf einem also der Server-Reset steht an. Dann geht alles wieder von vorne los. Karte wird geändert und alles wird wieder auf Null gesetzt. Schauen wir mal, was uns dann da erwartet. Bis zum nächsten Mal. Euer Rookie. Ciao.